Unterschiede von Infrarotheizung. Welche Infrarotheizung ist die beste? Das sind doch immer wieder die Fragen, die mir gestellt werden, wenn es um Infrarotheizung geht. Niemand will eine teure Infrarotheizung kaufen, die nachher nichts taugt. Ja, welche Infrarotheizung ist tatsächlich die beste? Ich sag's gleich. Es gibt eigentlich nicht die beste Infrarotheizung, weil jeder Hersteller hat bestimmte Dinge, die optimaler sind als bei einer anderen. Manchmal sind sie eher gleich, manchmal sind sie eher unterschiedlich. Das liegt in der Natur der Sachen. Das bedeutet, dass man wirklich ein bisschen darauf achten muss auf ein paar technische Daten. Und ich habe da, jetzt springe ich mal ganz hoch hinaus, dass Gesetz, das Strahlungsgesetz von Stefan Boltzmann entdeckt und dass ich da ja auch in meinem Seminar dann darstelle, wie das umsetzbar ist und wie man da die Wärmestrahlung von Paneelen unterscheiden kann. Aber ganz klassisch zeige ich jetzt mal ein Beispiel, wo man anhand der technischen Daten schon erkennen kann, dass es da große Unterschiede gibt. Auf dieser Grafik habe ich nun zwei Paneele aufgezeichnet mit unterschiedlichen Leistungen. Die eine mit 800 Watt und das andere mit 550 Watt. Natürlich, wenn man das betrachtet und sagt, okay, ich nehme von dem die Hälfte dazu, das heißt, ich nehme nochmal 275 Watt dazu, dann bin ich praktisch auch ungefähr bei 800 Watt. Das heißt, das liefert mit dieser äh, Leistung letztendlich das anderthalbfache an Wärme, glaubt man. Bei der Infrarotheizung ist es aber etwas anderes. Bei der Infrarotheizung geht es wirklich darum, wie warm ist das Teil und wie groß ist das Teil. Das heißt, ist ein Kachelofen eher heißer oder ist ein Kachelofen eher nicht so heiß. Nächster Punkt, ist der Kachelofen sehr groß oder ist der Kachelofen eher klein? Und ein Kachelofen nehme ich deshalb her, weil ganz einfach die Oberflächenwärme, die abstrahlt, ganz entscheidend ist für die Wärmemenge, die auf der anderen Seite ankommt. Sei es beim Menschen oder eben im Raum an der Wand und so weiter ankommt. Und wenn wir uns das jetzt betrachten und gucken uns gleichzeitig auch die Flächen dazu an, dann sehen wir hier, dass das eine Fläche ist, von 1 Meter mal 40 Zentimeter, also 0,4 Quadratmeter. Und hier haben wir eine Fläche von 40 mal 1,20. Das sind also 0,48 Quadratmeter. Man könnte sagen, dass zwischen 0,4 und 0,48 sind auch nochmal Pi mal Dom 20% Unterschied. Und jetzt kommt der Casus Knactus. Der Casus Naktus ist der, dass dieses Panel in der Oberflächentemperatur leider nicht so warm wird wie dieses Panel. Ich will jetzt da nicht weiter ins Detail gehen. Ich will Ihnen nur einen Hinweis geben, dass wenn Sie eben feststellen, dass Sie ein Panel haben, das hier unterschiedliche Abgabetemperatur haben, weil das liegt nämlich ungefähr bei einer Abgabetemperatur von 80 Grad und das liegt bei einer Abgabetemperatur von ca. 110 bis 115 Grad, also gerade am oberen Limit, was laut Richtlinien und den Norm und so weiter zugelassen ist. Sie können ganz leicht selber sehen, mit diesen paar Daten 0,48 Quadratmeter mehr Wärmeleistung in der Fläche und hier 0,4 Quadratmeter weniger Wärmeleistung in der Fläche. Es kommt natürlich erschwerend hinzu, Warum das so ist? Dieses Panel hat hinten eine dicke Dämmung drin. Das heißt, nach hinten geht überhaupt keine Wärme ab. Ist nicht ganz richtig, weil es wird hinten doch 45 bis 45 oder gar 50 Grad warm. Und das hier wird hinten natürlich Größenordnung 50, 60 Grad warm. Eher Richtung 60. Hintergrund ist der, das ist ein Keramikpanel, in dem ganz einfach die Heizleiter eingelegt sind, von hinten eingelegt sind. Und das braucht natürlich ein bisschen länger, bis es warm ist, als das hier, das natürlich in wenigen Minuten schon die Wärmestrahlung abgibt und man die Wärme spürt. Der Unterschied im Preis ist marginal. Das kostet 350 in der Größenordnung und das kostet 280, knapp 300 Euro. So liegen die Unterschiede. Und so kann man sehr leicht erkennen, aber Sie können natürlich nur erst dann erkennen, wenn Sie das gekauft haben für 300 Euro oder knapp 300 Euro, dann und das auch gekauft haben, dann können Sie den Unterschied erkennen. Ansonsten nicht. Wie die Bewertungen sind von diesen Panel, die ist natürlich eine andere Geschichte. Weil da muss man auch wieder aufpassen, dass da im Internet natürlich Systeme vorhanden sind, sogenannte Affiliate-Systeme, die darauf aufgebaut sind, über sogenannte Tests, dass Sie einen Test vorgaukeln, das Panel aber nie in der Hand gehabt haben und damit natürlich eine Provision vom Vertrieb kriegen, das heißt vom Versandunternehmen eine Provision kriegen, wenn eben Sie auf diesen Test gehen und von dort aus durchklicken auf das Versandunternehmen... Und dann haben Sie einen sogenannten Affiliate-Kauf ausgelöst. Das heißt, derjenige, der den Test gemacht hat, kriegt da halt meistens 6, 8, 10 Prozent, je nachdem, wie das eingestellt ist. Sie zahlen aber immer den preisgünstigsten Preis dort. Das ist eine ganz andere Sache. Aber Sie zahlen natürlich nachher im Verbrauch schlichtweg gegenüber dem Version und der Version ungefähr das anderthalbfache Das ist auch Fakt. Fazit von der Geschichte ist, glaube nie den Daten, die irgendwo stehen. Das ist ganz einfach der Punkt. Wie kann man sich davor schützen? Man kann sich davor schützen, indem man sich einfach informiert. Informiert, wie diese einzelnen Paneele genau einsortiert werden können. Wie gesagt, ich habe da das Strahlungsgesetz von Stefan Boltzmann entdeckt, habe natürlich viele Tests zuvor gemacht, da habe ich schon 2015 damit angefangen, wo ich mir eine Testanlage aufgebaut habe, um eben diese Paneele zu testen und dort sowas wie eine Weltzahl rauskriege. Dazu habe ich auf meiner Homepage einen Blog eingerichtet, wo auch diese Vergleiche darstellbar sind. Es gibt natürlich noch weiteres Wissen, wo Sie tiefer einsteigen können. Und zwar ist das beim Heizkostrabell. Schauen Sie sich erstmal die elf Gebote an und dann sehen Sie selbst, wie Sie dort weitergehen können. Vielleicht in dem einen Seminar, das da heißt Sanierung und Heizungstausch oder im anderen Seminar, wo es heißt Neubau. Da kriegen Sie ganz wichtige Hinweise, wie Sie entscheiden und vor allen Dingen, Sie kriegen das Warum. Das Warum bedeutet ganz einfach, dass Sie wissen, wie Sie es machen. Denn weil Sie das Warum dazu kennen. Natürlich Gibt es auch die Möglichkeit, mit mir persönlich zu sprechen. Buchen Sie einfach einen Wunschtermin, der überall auf der Homepage anklickbar ist. Dann haben wir einen Termin und können da 20, 30 Minuten miteinander quatschen. Wo ist Ihr Problem und wo kann ich Ihnen behilflich sein? Und sehr oft gehe ich da schon ans Flipchart und zeige Ihnen dies und jenes, damit Sie da auf den richtigen Weg kommen. In diesem Sinne freue ich mich auf Sie. Ach noch was, wenn Sie sich in die elf Gebote einbinden, dann haben Sie auch die Chance, dass Sie ganz automatisch an meinen Seminaren teilnehmen. Und zwar gibt es da das Live-Online-Seminar, der unter dem Namen läuft In Zukunft kostenlos heizen. Fragezeichen, Mythos oder Machbar, das ich immer wieder halte. Und Sie werden automatisch per E-Mail informiert, damit Sie dort kein Seminar verpassen. Ich freue mich auf Sie. Alles Gute für Sie und zum bleiben. Ihr Johann Beuermann.